Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Rainbow Six Siege. Ich gehe jetzt erstmal direkt auf schnelles Match, weil das dauert ja sowieso mal eine Weile, bis man ein Match gefunden hat. Ich habe das Spiel jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Seitdem das Spiel rausgekommen ist, sind auch mehrere Operator rausgekommen. Also hier haben wir zwei neue Angreifer, die ich nie gespielt habe. Ich glaube, als Flores rauskam, kurz vorher, habe ich aufgehört zu spielen. Und hier Thunderbird scheint ganz cooler Operator noch zu sein. Habe ich aber auch nie spielen können, weil ich da kein Rainbow mehr gespielt habe. Thorn, keine Ahnung. Und Asami auch gar keine Ahnung, was die kann. Aber die werde ich jetzt auch gar nicht freischalten. Ihr seht, ich habe 100.000 Renown. Ich könnte es mir leisten, die Operator freizuschalten, aber dann habe ich keinen Renown mehr. Und da ich Rainbow ja jetzt nicht mehr wie früher täglich spiele, kriege ich auch nicht mehr so schnell Renown dazu. Das habe ich ja ewig nicht mehr gespielt. Ich bin echt gespannt, ob, wie sehr sich das Spiel verbessert oder vielleicht auch verschlechtert hat. Ich hoffe ja, dass es sich nicht verschlechtert hat. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass einige meiner Skins wieder nicht ausgerüstet waren. Die habe ich gerade eben wieder ausgerüstet, dass ich hier Mozzie und Finker Skin drin habe. Aber die werde ich gar nicht spielen. Ich bin ja, ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Ich habe sowieso gar keinen Aimman-Shootern. Das bedeutet, ich muss Operator spielen. Die man leicht spielen kann. Also würde ich eigentlich auf einen Schild-Operator gehen. Ähm, ich könnte ja einmal kurz... Zum Beispiel Blitz könnte ich doch spielen. Guck mal, ich gehe mal hier auf Aussehen, weil von Blitz habe ich auch andere Skins. Ja, komm, ziehen wir das Outfit an. Waffendesigns, so. Polizei oder dieser hier? Ich glaube, den hier, weil das passt jetzt besser zu dem anderen Skin. Und dann machen wir natürlich auch den deutschen Waffenaufsatz auf meine deutsche Pistole. So, jetzt sehe ich aber richtig deutsch aus. So, und als Verteidiger spiele ich dann natürlich Clash. Ah, Match geht los. Okay, wir spielen Bombe auf Präsidentenflugzeug. Geil. Dein Team Wars es Gegner. Okay. Präsidentenflugzeug kam damals immer seltener und ich habe es geliebt, wenn wir mal wieder Präsidentenflugzeug gespielt haben. Übrigens immer vorderer Serviceeingang. Bei allen anderen Eingängen wird man einfach nur gespawn-peaked. So, Sprengladung brauche ich eigentlich gar nicht. Ich könnte mit Rauchgranate spielen. Das wäre doch mal was. Ich drücke mal auf bereit. So, den Entschärfer aufheben kann ich gerne machen. Ich bin natürlich ein, ein guter Mate. Ich hoffe, ich bin guter Mate. Ich hoffe, ich versage jetzt nicht. Ich habe so lange kein Rainbow mehr gespielt spielt. Aber komm, mit dem Team werden wir das sowas von schaffen. Ich und Sledge. Wir gehen oben rein ins Cockpit. Wenn die Gegner unterm Cockpit unterwegs sind, dann werden wir durch, durch die Hedge holen. Präsidentenflugzeuge, schön. Das ist eine richtig kleine Map. Die kann man sich leicht merken, direkt von Anfang an. Deswegen, ich habe die noch komplett im Kopf. Und jetzt gehe ich da so rein und kenne mich gar nicht mehr aus. The okay, fahren wir mal rein. Gucken erstmal, da sehe ich nichts. Sehr gut. Dann gucken wir... Bitte seid hier. Bitte seid hier. Ja, sie sind hier. Wie pinkt man, wie pinkt man. Äh... Ah, uh, please. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. X, x Mapping okay. Oh Gott, ich muss die Steuerung auch wieder lernen. und oh, die Steuerung ist mal nicht mehr angepasst. Ich habe früher meine eigene Steuerung angepasst, aber weil ich jetzt auf einem neuen PC das Spiel neu installiert habe... Oh Gott, okay, das wird hart. Das wird richtig hart. Gut, wir haben hier einen, der hat draußen gewartet. Hier jemanden, der sich versteckt. Unser Homie Sledge. Und, mh, ja... Myra campt auf jeden Fall in dem Raum. Das wird schwierig, wenn Myra dort campt. Aber wir gehen trotzdem hoch. Wir versuchen unser Bestes. Hochklettern. Bitte schießt mich nicht von hinten an. Waffe wechseln. Oh, ist das langsam. Oh, ist das langsam. Okay. Oh Gott, ich habe die Steuerung gar nicht mehr drauf. Wie macht man das? Ach ja, mein Schild. Ah. Okay. Wir haben jetzt schon mal einen Gegner getötet. Sehr gut. Ich, ich habe viel zu hohe Sensitivität. Um die Ecke lehnen. Ich weiß, wie das geht. Hallo, please. Ja. Gut, gut, gut, gut. Die Gegner sind weggelaufen, das hier ist gesichert. Sehr gut, Leute. Ich stirb runter. Oh Mist, jetzt habe ich Staub unter der Maus. Leute, ich habe Staub unter der Maus. Hallo, ich kann nicht mehr nach links laufen. Ah, jetzt. Ich versuche mich reinzusneaken. Ich halte mich rechts. Hä, äh, wie kann ich. Ich hab einen! Ich hab einen! Leg mich hin! Ah! Oh. Nachladen. Okay, und jetzt planten. Wie plantet man? F. Okay, ich hab's geschafft. Ich versuch's. Ich versuch's, Leute. Ich versuch's. Nein! Ah! Ah, ich war zu langsam. Es tut mir leid, Leute. Ich hab versagt. Aber was mein Mater gemacht hat, weiß ich auch nicht. Der hat einfach nur auf mir gechillt. Es tut mir leid, wir haben die Runde wegen mir verloren, Jungs. Nächste Runde wird besser. Vielleicht sollte ich doch nicht Blitz spielen. Blitz ist zu anstrengend, weil ich die Steuerung gar nicht drauf habe. Ähm... Vielleicht sowas wie Gridlock. Gridlock macht immer sehr gute Kontrolle über größere Bereiche. Und das Flugzeug ist so klein. Da habe ich auf jeden Fall einen Vorteil dadurch. Oh, die, Gone Zags, die ich damals. Die kam damals relativ neu raus. Habe ich noch nie richtig spielen können. Das ist jetzt der Zeitpunkt für mich. Oh, Rauchgranate plus meine Fähigkeit. Das wird so episch. Das wird so episch. Aber ich muss unbedingt äh, nochmal die Steuerung anpassen. Ähm, Steuerung, Steuerung anpassen. Ich brauche meine Spezialfähigkeit. Primärgerät auf der 4. Nein, nein, das nicht. Ah, ich muss die Steuerung anpassen, bitte. Please. Eine Bombe Optionen. Steuerung. Steuerung anpassen. Das, was ich auf mittleren Maustaste habe. Wo ist es? Das hier, Primärgerät. Nicht auf die 4, sondern auf C. Okay, okay, wo, was ist C aktuell? Hinlegen, hinlegen, hinlegen, wo es hinlegen, wo es hinlegen, wo es hinlegen, hinlegen, hinlegen. Oh Mist. Standard. Zurück zu den Standardeinstellungen. Ich habe alles versaut. Anwenden. Okay. Ich bin dabei. Ich bin da, Leute. Ich komme. Nein. Oh Gott, meine Leute sterben schon. Was? Welche Taste? Welche Taste? Nein! Ah! Wurde zurückgeholt. Oh Gott Ich bin in eine Falle getappt, da unten ist noch eine Falle Die sollte ich nicht tappen, meine Steuerung geht nicht mehr Dankeschön Okay Oh Gott Okay, ich komme schon rein, ich schaff das doch Rainbow ist ein schweres Spiel, aber Ah, falsche Taste Hallo, ich will da hoch Ich häng fest, okay, meine Steuerung geht Nee, ich habe Internetprobleme, lol Oh, sorry Sorry, sorry, sorry Digga, was ist mit meinem Internet los? Das ist einfach... Das ist einfach deutsches Internet. Ich kann nicht mal Rainbow Six Seed spielen. Ja gut. Die, die Runde habe ich ver Ich hab's verdient. Ich habe nur Schaden angerichtet, die Runde. Ja, ich habe versagt. Aber warum habe ich so schlechtes Internet? Das kann doch nicht angehen. So. Dann machen wir einmal N auf Verteidiger Und da spiele ich Clash Komm, mit Clash kann man viel falsch machen das, das muss ich so sagen, mit Clash kann man echt viel falsch machen Aber Clash ist ein nicer Operator Wenn man erstmal weiß, wie man sie richtig steuert Aber Smoke könnte mir gefährlich werden Okay, als allererstes Wenn man in Rainbow verteidigen muss Dann heißt es Alles reinforcen Der Typ schießt das da auf, das hier würde ich gerne zu haben Das heißt, ich mache das Ding hier einfach zu So dann hier das nächste Ding zu. Die Gegner drohen gerade rein. Oh, da oben rechts ist jetzt sogar ein Counter, wie viele Drohnen wir schon zerschossen haben. Von fünf. Und ich treffe sie nicht. Ah. Okay, ich habe eine Drohne. So, also ich mache hier diese Tür zu. Die können die Gegner natürlich easy aufmachen. Ich versuche, was ich kann, Leute. Ich versuche, was ich kann. So. So, jetzt erhasche ich hier einen Blick. Da ist jemand. Ich will meinen Homie nicht stören, deswegen gehe ich einfach mal hier hin. Und platziere hier im Gang. Stacheldraht, damit die Leute hier schlechter durchgehen können. Okay, ich wurde angeschossen. Das ist aber in Ordnung. Aber jetzt mache ich Stress. Jetzt mache ich dort Stress. Ja? Der Ort hier ist bewacht von mir. Hier lasse ich niemanden reinkommen. Ich hoffe, wir werden von hinten nicht überrannt, aber da verlasse ich mich einfach mal auf die Gegner. Okay. Die kriegen immer so ein kleines bisschen Schaden, wenn ich sie so seppe. Okay, ich habe einen Assist. Da kommt jemand von oben. Hier ist jetzt die Decke geöffnet worden. Das heißt, ich bewege mich hierhin. hin. Mist, da ist ein Gegner. Mist. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ihr habt die Anspannung in meinem Gesicht gesehen. Ja. Ich hab dann noch versucht, das auf dem Schild zu wechseln, weil meine Waffe leer war. Äh, es tut mir leid. Ich bin echt nicht gut genug in diesem Spiel. Aber glaub mir, ich war früher gut. Ich war früher gut. Also, vor drei, vier Jahren war ich mal gut in dem Spiel. Aber das ist auch der blödeste Raum, in dem man verteidigen kann, um ehrlich zu sein. Ich weiß, ganz viele Leute mögen es dort unten zu verteidigen, aber ich mag es da gar nicht, weil man halt von oben attackiert werden kann. Und das ist... das ist nicht cool. Ich weiß, in den anderen Räumen kann man auch überall von oben attackiert werden, aber da hat man mehr Kontrolle darüber. Weil in dem Raum ist es, gibt es zwei Dropper, durch die die Gegner reinkommen können. Weil die Dropper lassen sich nicht absichern, ohne dass man seine Deckung entweder vorne oder hinten aufgibt. Und damit haben wir die Runde auch verloren. Das war eine haushohe Niederlage. Makelloser Sieg für die Gegner. Die Gegner gewinnen. Okay, die Texte haben sich sehr geändert jetzt. Ich schreibe auch einmal ein GG, weil die haben sehr viel besser gespielt als ich. Ich gehe jetzt auf anderes Match suchen und wir versuchen jetzt nochmal eine Runde. Eine Runde stark durchziehen, Leute. Und vielleicht greife ich beim nächsten Mal doch mit Fuse an. Mit Fuse kann man echt nicht viel falsch machen. Der ist ein richtiger Anfänger-Operator. Ziehe ich mir dann natürlich noch ein was hübscheren Skin an. So. Und, ah, jetzt kommt so eine große Map. Die mag ich nicht. Die mag ich halt wirklich nicht, die Map. Da ja, äh, spawnen wir Parkplatz. Hä? Ja, ich habe Parkplatz gewählt. Und ich greife an mit Fuse, haben wir gesagt, aber mit... F oh, ich weiß gar nicht, wie ich mit Fuse jetzt auf der Map angreifen soll machen es einfach. Ich bin eher ein Fan von den kleineren Rainbow Maps. Die Größeren sind natürlich fürs Kompetitive sinnvoller irgendwo, aber ich bin einfach nicht gut genug für das Kompetitive. Und unser, te unser Team ist übrigens auch komplett wild zusammengewürfelt. Also es macht gar keinen Sinn, diese Operator-Zusammenstellung. Da sieht man, dass wir halt irgendein Random-Team sind. Fuse, Nomad, Jackal, Amaru und Nug. Also, Nug und Amaru sind so Operator, die sind für sich alleine stehend. Jackal, Jackal kann man halt sinnvoll nutzen, aber meistens ist er eher im Gegnerteam nervig als im eigenen Team sinnvoll. Nomad ist ganz ein, pra ist ein praktischer Operator. Und ich als Fuse, ich bin der, der immer die Geisel wegballert. Bombe so, Bombe aufspüren, dann machen wir das. Jetzt muss ich auch erstmal herausfinden, wie ich hier mit der Drohne reinkomme. Weil mit der Map kenne ich mich bis heute nicht aus. Ich habe die schon oft gespielt. Aber ich bin kein Fan von der Map. Scan ist halt auf X. Ich bin mir sicher, Scan war früher aber auf V, oder? Ja, vielleicht nicht. Ich habe es einfach oh. nicht mehr im Muskelgedächtnis drin. X wirkt auf mich auch plausibler und Y war so der eigene Ping so dieser der, der geht gar nicht mehr, doch so, dann gehen wir einfach mal los ich glaube ich gehe mit Nomad mit Nomad fühle ich mich halbwegs sicher aber Nomad geht dort rein Das ist so weit weg und ja da ist schon einer rausgerannt um einen Mate von uns wegzuholen daran sieht man, die Gegner sind zu krass für uns die Gegner sind zu krass für uns. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich gehe zu Nomad. Okay. Lass uns reingehen. Lass uns einfach reingehen. Ach, hört auf den Entschärfer mal fallen zu lassen. Bitte. Bitte nicht sterben, Conny. Bitte nicht sterben. Ich hab einen Step gehört. Okay. Ich versuch's. Hallo Holzboden ja danke. Okay ich habe ein bisschen was zerstört aber auch ein Teamgerät und wir haben gewonnen. Die Gegner haben sich einfach ausräuchert. ich weiß auch nicht was das war. Ich habe in der Runde nichts geleistet ich bin auch letzter ähm, ja das ist so ein typisches Fuse Play man läuft einfach wild herum. Man erreicht nichts und fused irgendwas, was keinem was bringt. Also, so spielt man Fuse. Ich glaube, ich spiele wieder Gridlock. Aber mit Gridlock kann ich auch nichts anstellen, weil ich zu blöd dazu bin. Machen wir trotzdem. Digga, wie sieht Lion dann auf dem Bild aus? Das sieht richtig scaft aus. So ganz normale Uniform und dann dieses... Hä? <lacht> Alles klar, Lion. Hat einfach zu viel Smack mal im Gesicht. Ah, hier sind sie drin. Das erkennt man daran, dass diese Wand verstärkt wurde. Und sie haben Mute. Und Clash und Frost und Maestro und ich bin kaputt. Nee, ich wurde noch nicht abgeballert. Und Valkyrie scheinbar, aber die habe ich nicht entdeckt. Die wurde von jemand anderem entdeckt. Der Letzte ist Mute. Ich verstecke mich hier. Operator gesperrt. Welcher Operator ist gesperrt? Also, dass ich keine Operator mehr picken kann? Manchmal habe ich so Steuerung-Bugs. Okay, Osa, was, was soll das? Mach dein Ding. Ich habe Vertrauen in dich. Du packst es. Ich wurde durch Scan entdeckt. Hier kommt niemand mehr raus. Aber durch Scan entdeckt bedeutet doch. So, geh da rein. Ja, rein da, gut so. Oh, die Gegner haben es zerschossen. Okay, sehr gut. Ich versuche zu meinem Mate zu kommen. Hab ihn. Jammern. Beziehungsweise mein Mate hat ihn, weil er besser ist als ich. Ich komme einfach nicht mal mit einer Clash im Nahkampf klar. Wie schlecht bin ich bitte? Okay, habe ich noch eins davon? Ja. Dann werfe ich die da auch rein. Äh. Habe ihn! Ich habe ihn! Oh mein Gott! Das war voll schlecht von mir, aber ich habe ihn, Leute! Seht ihr das? Ich hätte ihn so easy auf den Kopf schießen können, auf die Distanz, aber ich hab's nicht... Es war ein Headshot. Aber auch nur, weil ich nicht zielen kann. Ich habe auf die Brust gezielt, obwohl ich so schnell einen Headshot hätte drücken können, wenn ich Aim hätte. Naja. Tashanka wurde übrigens reworked. Ähm, vielleicht Kapkan. Vielleicht spielen wir Kapkan. Wurde weggepickt. Okay. Dann spielen wir vielleicht Alibi. Wenn ich mich mit Alibi nicht bewege, dann sieht niemand, dass ich Alibi bin. Es sei denn, ich habe diesen Skin drauf. Vielleicht mache ich doch keinen Skin rein. Nein, was habe ich ausgerüstet? Ich hab das, das Schild. Kann ich ändern? Okay. Ich war noch nicht fertig mit Ausrüstung. Okay, wir gewinnen, weil meine Mates mich carry, Beziehungsweise, weil einer meiner Mates mich carry. Guckt euch das an. Einer hat einfach sechs Kills. Einer hat zwei Kills. Aber auch ein Teamkill scheinbar. Und ich habe einen. Und der war geschenkt. Der war so geschenkt. Okay. Und platziere ein Alibi hier. Und ich glaube, ich werde hier in dem Raum campen. Ich platziere noch ein Alibi hier, so um die Ecke. Und einen platziere ich noch. Hier. Also die Alibis sind Hologramme, die so aussehen wie ich. Und wenn jemand auf sie schießt, dann kriegt er Aua, Aua. Nee, dann äh, weiß ich halt, dass auf sie geschossen wurde und ich weiß dann, wo die Gegner sind für eine kurze Zeit. Wenn ich selbst so still stehen bleibe, fallen die Gegner manchmal drauf rein und denken, ich wäre ein Hologramm. Aber ähm, meistens klappt das nicht so. Da läuft gerade schönes Radio, wo? Da. Ja. Oh, mein Telefon. Ähm, muss ich mal kurz ausmachen. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht. Mein Radio aus, das nervt mich. Aber meine Steuerung leckt auch manchmal. Also manchmal kann ich nicht steuern, das finde ich blöd. Hey, also da ist auf jeden Fall jemand. Ich ping einfach mal. Dann wissen meine Gegner, meine Mates Bescheid. Okay, die wissen, dass ich echt bin. Bitte, meine Steuerung geht nicht. Ah! Ich habe einen Kill gemacht, Leute. Manchmal muss man die Gegner pushen, wenn sie gerade in der Drohne sind. Ah, ja. Okay, da hinten ist noch einer. Oh Gott, wir sind zu zweit. Both on side. Okay, ich mache hier zu. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's einfach nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft, Leute. Ich habe versagt, weil ich zu schlecht in dem Spiel bin. Das ist diese Sache. In so einer Situation hätte jeder gute Rainbow-Spieler den Schild einfach vernichtet. Aber ich habe die Steuerung nicht mehr drauf. Ich weiß nicht mehr, wie man das richtig macht. Stattdessen habe ich einfach wild drauf eingeschlagen. Das war genauso äh, in der letzten Runde, als ich gegen Clash gespielt habe. Und ich wusste, wie ich Clash ausschalte, obwohl ich sie schon in der Mangel hatte. Ich bin einfach zu schlecht. Ich sollte Smoke spielen. Ja. Ich sollte Smoke spielen. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid für mein Team, wir hätten die Runde easy gewinnen können. Das wäre meine Runde gewesen und ich habe versagt. Ah ja. Hier dieser Sky in meinem Team, der denkt sich auch so, Bro, was habe ich für Teammates. Nein, nein, nein, nein. Falsche Steuerung. Ich finde es aber blöd, dass meine Maus immer noch manchmal hängt im Rainbow. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich dachte früher, das liegt an meinem Maus- und Tastaturtreiber. Aber nein. Das ist ein neuer PC, eine neue Maus, eine neue Tastatur, komplett neue Anbieter, Hersteller und alles. Und trotzdem habe ich manchmal das Problem, dass ich die Kontrolle über halt alles verliere. Ich verstehe nicht, warum. Wie viele haben wir noch? Drei. Mache ich das jetzt zu? So. Und hier mache ich auch. Weil Hier möchte ich keine von hinten reinschleichen sehen. Und ich würde sagen, ich platziere ein kleines Paketchen dort. Und warte einfach hier. So, guck mal einfach mal in die Kameras rein. Hier ist nichts, hier ist nix, hier ist nix. Ah, ich werde angerufen. Wie komme ich hier raus? Ah, Mutti. Ich bin gerade in einem Einsatz. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Nein, hier war was. Jemand hat die Kamera zerstört. leider keine Kontrolle über die. Ah. Ein bisschen Angst machen. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Nein! Ah. Ja, jetzt haben die uns zu gut gepusht. Und der letzte Überlebende ist natürlich wieder unser MVP, der alles alleine machen muss. Ah, schade. Wir verlieren, weil wir nur einen guten Spieler in unserem Team haben. Und das bin nicht ich. Das ist der hier. Schauen wir uns dieses meisterhafte Gameplay an. Ja, es ist mies gelaufen. Das hätte noch ein Headshot sein können. Aber Nomad hat auch nicht schlecht gespielt die Runde über. Na gut. Dann geht's jetzt in Runde 5. Das wird ein langes Match. Matchball-Verlängerung. Küche, Caf Cafeteria. Oh, der Raum ist anstrengend. Da spiele ich vielleicht irgendwas, was ich zum Unterdrücken nehme. Vielleicht nee, spiele ich wirklich Legion. Ich spiele Legion. Ah, nee, die Waffe ist blöd. Die spiele ich nicht gerne. Ähm, dann spiele ich sie mit einem anderen Skin. Dann ist sie automatisch besser. Nehmen wir den hier. Dasselbe auch für die hier. Dann nehmen wir. Ah, Mist. Oh nein, einer unserer Mates hat schon das Spiel verlassen. Und das Gegnerteam auch. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf das Match hier. Wie lange ist das schon so, dass die das Spiel verlassen haben? Ich habe das nicht mitbekommen. Okay. Wir machen auf jeden Fall hier zu. So, eine Drohne zerstört. Wir platzieren einen Gu hier. Hier war eine Drohne. Oder habe ich mir nur eingebildet? Na gut. Wir platzieren hier auf jeden Fall einen Gu. Und wir platzieren hier einen Gu. Aber oh, ich konnte schon wieder nicht aufhören zu steuern. Ich glaube, ich mache das Gu hier rein. Der Raum hier wird schon verteidigt. Also müssen wir hier verteidigen. Oh, ich hasse es hier zu verteidigen. Oh, nee. Nee, na? Oh. Okay, ich werde gerusht. Nein, ich wollte mich hinlegen, aber ich hatte schon wieder keine Steuerung. Ich weiß, ihr seht das nicht, aber ich habe gerade eben Steuerung gedrückt, um mich hinzulegen. Und stattdessen hat er einfach weiter W gedrückt. Ich weiß nicht, warum ich diesen W-Bug habe. Ich habe wirklich gedacht, neuer PC und so, dann habe ich das nicht mehr in Rainbow. Aber das habe ich ja irgendwie ständig in Rainbow. Woran liegt das? Aber wir wurden sowieso richtig gut koordiniert überrannt. Also, keine Ahnung. Selbst wenn der mich nicht gekriegt hätte, ich hätte jetzt nachgeladen. Und dann hätten die uns so gerusht, weil dann hätten die schon den Raum gehabt. Der Raum hatte zwei Eingänge und sie standen an beiden Eingängen. Naja, das war's dann wohl. Ihr seht, ich bin sehr schlecht in Rainbow. Und um besser in Rainbow zu werden, muss ich sehr viel mehr Rainbow spielen. Dafür habe ich nicht die Zeit. Das war's aber erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!